Hier ist eine Lösung für die Aufgabe 1a genauer genommen mit Excel. Und es soll ja für zwei verschiedene Anfangsgeschwindigkeiten V0 einmal eine Tabelle erstellt werden mit Wurfweiten und Fallwegen. Diese Anfangsgeschwindigkeit... V0 kann man sich sehr gut in eine extra Zelle mit vorgeben. Nehmen wir zunächst mal die 5 Meter pro Sekunde. Ich achte gerade darauf, dass die Zahl 5 allein in einer Zelle steht. In meinem Fall ist das die Zelle E1. und möchte anschließend Excel gerne rechnen lassen. Das wird eine Tabelle werden mit einer Spalte für die Zeit t in Sekunden, einer Spalte für die Wurf. Weite in Metern und einer Spalte für den Fallweg ebenfalls in Metern. Spalten kann man dann so ein klein bisschen breiter ziehen, dass das Ganze ordentlich aussieht und ich das als Tabelle anschließend auch wirklich direkt wem anders mitschicken kann und verwenden kann. Die Zeiten starten bei 0 und gehen dann in Schritten von 0,1 und hier können wir ruhig 0,2, 0,3 und so weiter als weitere Zeitschritte mitnehmen. Excel kann uns die Arbeit hier abnehmen. Ich markiere all diese ersten paar Zellen mit der Maus, gehe dann rechts unten in die Ecke und ziehe das etwas länger, bis ich zur maximal geforderten Zeit von zwei Sekunden komme und bekomme auf die Art und Weise ganz viele Rechnungen auf einmal. Die Wurfweite in x-Richtung, es handelt sich hier um eine gleichförmige Bewegung. Die Weite kann ich ausrechnen, indem ich die Zeit multipliziere, Stern für die Multiplizierung. Multiplikation mit der Geschwindigkeit. Die Einheiten stimmen, wir haben überall Sekunden. Das kann ich also einfach somit machen. Und dieselbe Rechnung gilt natürlich für alle späteren Zeiten auch. Das heißt, ich könnte eigentlich das Ganze nach unten ziehen, stelle aber fest, dass da irgendwie dauernd Null rauskommt. Woran liegt das? Errechnet. In der ersten Zelle richtig, die Zeit aus der Zelle A4 mal die Geschwindigkeit aus der Zelle E1. Wenn jetzt eine Zelle nach unten geht, rechnet er die neue Zeit, die in der Zelle A5 steht, das ist richtig, mal eine Geschwindigkeit, die er in der Zelle E2 sucht. Auch dort geht er um 1 nach unten. Das wollen wir nicht und Sie kennen wahrscheinlich... Die Möglichkeit mit einem Dollarzeichen dafür zu sorgen, dass die nachfolgende Position oder Stelle, in dem Fall die nachfolgende 1, bitte nicht verändert werden soll. Nachdem wir die Formel so verändert haben mit dem Dollarzeichen und jetzt das Ganze nach unten ziehen, wird er jedes Mal mit 5 Metern pro Sekunde rechnen und das passt zu den Zahlenwerten, die wir hier sehen. Fallweg. Das ist ganz einfach, weil wir überhaupt nicht auf irgendeine Geschwindigkeit eingeben müssen. Wir brauchen die Formel für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung, für den freien Fall. Also 0,5 mal 9,81 oder 80665 oder was weiß ich was Meter pro Sekunde Quadrat mal die Zeit zum Quadrat. Ähm zum Quadrat nimmt man erst hier so ein Dachsymbol. Das findet man auf der Tastatur relativ weit links oben und dann eine 2 für Hoch 2. Oder man könnte auch A4 mal A4 schreiben und damit das Quadrat vermeiden, falls man auf seiner Tastatur dieses Dachsymbol nicht findet. Das würde genauso gehen. Das ziehen wir nach unten. Hier brauchen wir uns nicht darüber Gedanken zu machen, dass irgendwas falsch verändert würde. Wir können in irgendeiner späteren Zelle mal kontrollieren. Nehmen wir diese hier und haben 0,5 mal immer noch die gleiche Zahl, da wurde nie was verändert, mal 0,8. Also der Wert aus der Zelle A12 zum Quadrat. Passt alles. Ist richtig? So, das könnte als Tabelle vielleicht noch ein bisschen schöner formuliert werden, indem man das irgendwie vielleicht fett schreibt und das Ganze mit einem Rahmen versieht. Vielleicht auch jede einzelne Spalte mit einem Rahmen. Und dann kommt am Schluss ein Graph dazu. Wenn das die Bahnkurve werden soll, brauchen wir einfach nur die... Wurfweite und den Fallweg erstellen daraus ein Punktdiagramm, ein XY-Diagramm und könnten dort zum Beispiel Punkte mit so interpolierten, also gebogenen Linien verwenden. Das sieht ein bisschen komisch aus für einen freien Fall. Na, dann setzen wir doch einfach nochmal ein Minuszeichen für die Werte vor die Werte. Was rede ich denn hier schon? So, wieder rechts unten anfassen und runterziehen. So, das sieht auch besser aus. Und wir können bestimmt dieses Diagramm noch ein bisschen netter mit gestalten, indem wir im Layout zum Beispiel sagen, die Legende brauchen wir im Moment vielleicht erstmal nicht. Wir möchten die Achsen bitte mit einem Titel versehen, so dass man weiß, was dort jeweils steht. Wir haben nach rechts keine Zeiten in diesem Fall, sondern die Wurfweite in Metern. Und das, ähnlich können wir das für die andere Achse machen mit dem Fallweg ebenfalls in Metern. Und dann könnten wir außerdem noch dafür sorgen, dass die Achsen von der Skalierung hier ordentlich mit aussehen. Das wird nur bis zu minus 20 gehen, das heißt, ein Minimum legen wir fest von minus 20. Maximum wird auch immer bei 0 bleiben. Und so ähnliches kann man für die Wurfweite machen das einmal so schon mache und einfach sage, das soll fest von 0 bis 12 Metern gehen, dann werden wir gleich sehen, warum das nicht immer ganz so geschickt ist. Denn das Tolle hier ist doch, dass wir nachträglich den Zahlenwert für die Anfangsgeschwindigkeit verändern können. Und für die Aufgabe, den zweiten Teil der Aufgabe, können wir aus den 5 Metern 10 Meter pro Sekunde machen. Und dann sieht auf einmal die Flugbahn ja ganz anders aus. Und dann sehe ich, dass mein Diagramm ein bisschen zu klein ist, wenn ich nur Wurfweiten bis zu 12 Metern nehme. Ich würde lieber Wurfweiten bis 20 Metern haben und skaliere deswegen hier oben die Achse fest auf eine maximale Weite von 20 Metern. Es gibt bestimmt noch weitere Tipps und Tricks. Man könnte die Legende, die ich vorhin ausgeblendet habe, wieder einblenden und versuchen, hier diesen Text, der hier steht, dort automatisch mit eintragen zu lassen, dass man sofort immer mit sieht, für welche Geschwindigkeit ist das Ganze denn der Fall. Wer möchte, kann sowas gerne tun. Wenn ich noch erinnern würde, wie das geht, mache ich das auch selbst gerne. Legende, machen wir mal rechts überlagert und beim Auswählen der Daten haben wir hier die Datenreihe 1 und da kann ich den Reihennamen vorgeben und sagen, das hier ist der Reihenname und der steht einfach in bestimmten Zellen mit drin. Dann sehe ich hier schon in der Voransicht, dass das so passt. Und dieser Reihenname taucht dann hier auch in der Legende auf. Oh, die Position ist jetzt vielleicht nicht die beste. Diagrammtitel könnte ein bisschen anders lauten. Wurfbahn eines waagerechten Wurfes. Vielleicht macht man noch eine... Oh, was wollte ich gerade sagen? Vielleicht machen wir das Koordinatensystem noch irgendwie ein klein bisschen anders, dass man hier beim Koordin bei den Gitternetzlinien auch senkrechte Linie mit reinbringt und dann hat man ein schönes Diagramm. Wer möchte, soll das gerne tun. Und kann auch gerne diese Datei mir anschließend anfügen. Ich freue mich darüber, sowas zu sehen. Und äh, wer andere Sachen im Moment eher zu tun hat, macht andere Sachen. Wunderbar. So, jetzt probiere ich nochmal die Aufgabe 1a mit Hilfe von LibreOffice oder OpenOffice Calc zu lösen. Die Grundschritte sind die gleichen beim Erstellen des Diagramms. Ist es ist ein klein bisschen anders. Also ich nehme auch hier wieder eine Tabelle mit der Zeit t in Sekunden, der Wurfweite in Metern und der Fall, doch Fall, doch Fallweg ebenfalls in Metern. Und gebe auch hier eine Geschwindigkeit V0 von 5 Metern pro Sekunde mit vor. Und sorge dabei dafür, dass die 5 allein als Zahl in einer einzelnen Zelle steht. Das ist im Moment wieder mal die Zelle E1. So, auch hier kann man die Tabelle schon mal ein klein bisschen so aufziehen, dass es das mich nicht völlig durcheinander bringt. Gerade beim Videodrehen ist das sonst... Echt schwierig. So, auch hier können wir mit 0, 0,1, 0,2, 0,3 starten und anschließend die Zellen markieren. Ich habe die Shift-Taste dafür jetzt mitverwendet und das so weit nach unten ziehen, bis wir zwei Sekunden erreicht haben. Halt, da. Unterhalten die Wurfweite als Formel ist gleich die Geschwindigkeit, hier steht sie, mal die Zeit. Auch hier würden wir sehen, wenn wir diese Formel ebenfalls einfach nach unten ziehen, haben wir überall Nullen stehen. Warum? Weil er jedes Mal die Zeit zwar angepasst hat, hier, dass er jetzt mit der neuen Zeit aus der Zelle A5 rechnet, ist gut, aber auch hier hat er es so gemacht, dass er auch bei der Geschwindigkeit eine Zelle nach unten geht, da steht da nichts drin. Na, also müssten wir auch hier bitte dafür sorgen, dass die Zahl 1 an dieser Stelle nicht verändert wird. Dollarzeichen davor schreiben zum Schützen der 1. Und in der Form sollte das auch hier jetzt wieder funktionieren. Da sind die richtigen Zahlen. Fallweg ebenfalls die Formel für die Strecke bei einer gleichmäßig äh, beschleunigten Bewegung. 0,5 mal 9,81 und 80665 m pro Sekunde Quadrat mal die Zeit zum Quadrat. Auch hier, wenn man das Dachsymbol nicht findet auf seiner Tastatur oder wo auch immer, kann man sonst sich behelfen, indem man das nicht als Hoch 2 schreibt, sondern einfach die Zeit mal die Zeit nimmt. Auch das wieder runtergezogen ergibt mir die ganzen Fallwege. Man kann auch hier genauso wie vorher das Ganze ein bisschen hübsch formatieren irgendwelche Rahmen drumherum machen, das ist sehr ähnlich durchzuführen. So, und jetzt beim Diagramm wird es ein ganz klein bisschen anders, wenn ich mich richtig erinnere. Die Daten sind allerdings an der gleichen Stelle, ich markiere also wieder mit halten der Shift-Taste zum Beispiel die entsprechenden Zellen und möchte jetzt ein Diagramm einfügen. Entweder hier über diesen Button Diagramm einfügen oder alternativ hier über Einfügen Diagramm und dann klicke ich mich anschließend durch den Assistenten durch, sage ich möchte wieder ein XY-Diagramm haben. Mit Punkten und Linien, Linientyp, Kurve. Gehen wir mal ruhig einzeln hier weiter durch. Wählen Sie den Datenbereich. Das hat er schon richtig übernommen, sonst könnte ich auch hier nochmal hier drauf klicken und die Daten neu mitwählen. Dann haben wir hier Jetzt eine Datenreihe, das kann man sogar so ein bisschen in der Vorschau immer schon mit beobachten. Ah, das Minuszeichen habe ich wieder vergessen, mache ich auch gleich. Und können für den Namen dieser Datenreihe hier jetzt fürs Diagramm auch gleich eingeben. Hier oben steht er. So. Dann taucht das in der Legende hier passend auf. Diagrammelemente, Titel, Wurfbahn eines waagerechten Wurfs, Untertitel brauchen wir nicht, x-Achse ist ah, die Wurfweite in Metern, y-Achse ist der Fallweg in Metern, Legende wird rechts im Moment angezeigt. Das können wir so machen. Gitterlinien auch in x-Richtung. Für die x-Achse mit anzeigen. Fertigstellen. Das sieht soweit schon ganz passend aus. Wenn ich mal ein bisschen kleiner ziehe. Habe ich die Möglichkeit hier nochmal lauter Minuszeichen mit davor zu schreiben beziehungsweise einmal davor zu schreiben und das mit dem Minuszeichen nach unten auszufüllen, ändert auch das Diagramm, wie gewünscht. Und auch hier kann ich natürlich die Achsen ein anpassen. Doppelklick, ne? da hat das bitte von minus 20 bis zu 0. Und auch hier könnten wir in weiser Voraussicht die andere Achse so skalieren, dass sie bis zu 20 Metern Weite geht, weil ich dann auch für eine Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde noch ein schönes Bild mitbekomme. ziehe die Legende hier nochmal ein klein bisschen mit zur Seite. Könnte ganze Diagramm dafür ein bisschen vergrößern. Dann komme ich auf vielleicht so ein Bild hier. Oder vielleicht haben sie andere Varianten. Und das kann ich verändern und dann auch den zweiten Teil mit lösen. So sehe das Ganze also mit LibreOffice aus.